Und da ist ja auch spannend, dass aber auch jetzt vermeintlich traurige Sachen ja dann auch anders erlebt werden, wenn man präsent ist. Und dass es ja auch schön sein kann. Das beste Beispiel ist halt ein trauriger Film. Ja. Da kann man ja komplett richtig reingezogen werden und dann wirklich uh, Tränen vergießen uh, und sehr berührt sein. Und das ist meistens danach, wenn man sagt, wow, war das ein blöder Film ist so schlecht gegangen. Das ist ja meistens anders, obwohl es ja berührend, traurig, ja. dramatisch oder wie immer ist. Genau, und das ist äh, so Sachen, äh, traurige Filme, traurige Musik. So, das, äh, das finde ich äh, gute Beispiele Beispiel dafür, dass nicht das Gefühl irgendwie ein Problem ist, sondern das sind so Situationen, wo es völlig erlaubt ist, diese Trauer mhm. zu fühlen, zum Beispiel. Weil in gewisser Weise ist ja die Trauer von jemand anders oder sowas, ja, oder jedenfalls ist es nicht ja. so. Und keiner sagt meist im Film, ach, ich darf jetzt nicht weinen, das ist jetzt nicht gut, sondern ja. das darf dann auch voll sein. Genau, genau. Und dann merken wir, dass das was ist, was man genießen kann. Ja? Also was einfach, ähm, was einfach, traurige Musik kann super schön sein. Ne? Also... Ähm, es ist nicht irgendwie, äh, alles muss immer happy deppy sein oder was. Es ja? kann auch, kann auch ähm, Trauer einfach als etwas Schönes empfunden werden. Ja. So, wenn, wenn, ähm, wenn du traurig bist und dann ist jemand äh, da, der es mitfühlend zum Beispiel, ja? das ist einfach ein schöner Moment. Und nicht irgendwie, äh, ja, der nächste schöne Moment ist, wenn ich nicht mehr traurig bin, ja, mhm. sondern das ist auch schön. Ja. Ich finde, es ist auch sehr leicht, diese Sachen zu erkennen, sind wenn, äh, wenn du zum Beispiel ein kleines Kind äh, dir vorstellst, ja, wenn du ein kleinen Kind zu tun hast und das ist traurig. Ja. Das ist nicht, oh, okay, weg kommt wieder, wenn du glücklich bist. Also, ähm, <lacht> da ist nichts verkehrt dran, sondern einfach, es ist schön, da gemeinsam zu sein und dieses Gefühl ist auch da. Und gerade bei Kindern mit dem Beispiel ist es ja so, dass das dann auch äh, gut Brot, wenn man sagt, wenn das Kind schon ein bisschen älter ist. Aber was fühlst du? ich bin bei dir, ich fühle es mit dir gemeinsam, schauen wir uns das gemeinsam an. Mhm. und um nicht dann zu sagen, auch klassischer Indianer kennt keinen Schmerz zum Beispiel, sondern das halt auch da sein lassen und ähm, geteilt oder einfach den Raum zu so das erlebt werden darf. Ja, genau. Nicht irgendwie, da musst du gar nicht traurig sein oder was weiß ich was, oder mhm. oder, oder ähm das wird schon wieder oder was auch immer das auch das kann ja irgendwie mal zur Sprache kommen oder sowas. Aber grundsätzlich ist es okay, da bist du mit dieser mit mit diesem Gefühl und das ist völlig in Ordnung. Mhm. Und das ist was, das wird durch andere Leute, die dabei sind, sehr leicht. Und und kann aber auch in einem selber so sein. Hm. Hallo Emotion, was bist du denn? Das ist ja spannend, dass man meistens auch bei anderen Menschen dann das eh natürlich lebt, weil eben noch kein, also ich habe selten gesehen, dass wenn ich jetzt einfach wenn ich, was raufgekommen ist, was einfach jetzt nicht in erster Linie so schön sich anfühlt, aber dass ich noch selten weggestoßen worden wäre von meinen Mitmenschen. Sondern es ist eigentlich jeder der Menage, steht dann auch einfach präsent war und hin und her, ähm, aber dass man das bei sich selber, dass es sehr ungewohnt ist, sich das selber eigentlich ähm, das zu erlauben, mit sich selber, dass man da, dass da die Gewohnheit ist, oder dieses Muster, dieser Filter, dass man da sehr streng ist mit sich, dass man da sagt, dass man einfach anders damit umgeht, als wenn das jetzt eine, eine andere Person wäre. Das kann sein einfach, da geht es ja darum, wie reagiere ich darauf, auf meine eigenen Emotionen, um es mal so zu beschreiben, als sowas Persönliches. Mm -hmm. Könnte es auch genau. beschreiben, beschreibe mal so. Ähm, dann gibt es eine Reaktion, wie du sagst, strenge. Ja? Es reißt dich mal zusammen, du Weichei, was auch immer. Ja? So, ähm, <lacht> ähm, oder den Versuch, sich das zwanghaft irgendwie schön zu reden, ne? ähm, wo mm. wir uns von uns selbst nicht wahrgenommen fühlen. Ne? Ähm, oder ähm, was auch passieren kann, ist, dass das Denken so ein Werkzeug ist, sich immer mehr in diese Emotionen reinzusteigern. Ne? Mm. So ist doch wahr und äh, das ganze Leben ist doch furchtbar und äh, wieso, wo soll das noch hinführen, wozu lebe ich überhaupt noch und so weiter, so also einfach. Warum immer, warum immer ich? <lacht> warum immer ich? Alle anderen, denen geht's super, die sind immer <lacht> glücklich, aber ich? <lacht> so, dass ja. diese, das, ähm, dass das in, in die verschiedensten Richtungen gehen kann, wie mit Freunden ja übrigens auch. Ja? Die können auch irgendwie sagen, jetzt reicht halt mal zusammen oder versuchen, dich abzulenken oder sagen, Wahnsinn, das war wirklich so gemein von ihr, wie du hast was viel Besseres verdient und so weiter. Einfach so verschiedene Anwälte sozusagen da machen. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, was, äh, wenn es um die eigene Emotion auch noch äh, ein, bisschen so eine, äh, ein bisschen verwirrend sein kann, ist, ähm, wenn wir das so beschreiben, dann ist da zum Beispiel Angst oder Trauer und äh, dann ist da diese wohlwollende, aufmerksam, liebevolle Aufmerksamkeit dafür. Ja? So, das wäre das Ideal. So, mhm. ja? Aber wenn die Trauer stark ist oder die Angst groß ist, ja, dann fühlt sich diese Schicht von liebevoller Aufmerksamkeit halt nicht ganz so entspannt an, wie wenn wir jetzt darüber reden. Ja? Mhm dann ist das mehr ähm, ein, ein, ähm, eine Absicht, ein Wunsch, ja, wenn es extreme Emotionen ist, wo es ist, okay, ich, ich möchte dabei bleiben. Ja. Und äh, wo dann auch klar wird, diese, diese ähm, liebevolle Aufmerksamkeit ist nichts Persönliches. Ja. Das ist nicht irgendwie, okay, da ist dieser Bernd Schmerz und Bernds äh, liebevolle Aufmerksamkeit, sondern da ist Schmerz und etwas, was das wahrnimmt. Ja. Mhm. Und das muss in dem Moment nicht so klar fühlbar sein äh, oder nicht so intensiv sein, wie der Schmerz, um den es geht. Ja. Mhm. Sondern wo es einfach ein, ein Vertrauen darin gibt, das ist da und das ist äh, vielleicht weniger fühlbar als in meiner Idealbeschreibung oder so, aber mhm. es, ist, es ist da und es, es ist auch da. fühlbar. Mhm. Und das, das, das gefühlte Wissen, dass es eine gute Idee ist, ähm, darauf zu vertrauen oder bei dem, bei dem Gefühl zu bleiben, ja. bleiben. Und dem zu vertrauen, das ist einfach eine Energie, die ähm, sich integrieren möchte, ja. hm. die wieder in, so diesen, in den Fluss des Lebens rein äh, möchte, ja. nach Hause möchte. Hm. Aber das ist ein wunderbarer Reminder, finde ich, dieses Wissen, dass es das, dass es das gibt und dass da so eine, eine, eine, eine Liebe ist weil ich glaube das ist ja dann das extrem das ja nicht so schön im Leben wenn das gar nicht gesehen wird wenn das vergessen wird wenn das wenn das andere so stark ist dass das keinen nullraum mehr bekommt weil dann ist das Leben wirklich nicht so fein aber sobald ich glaube wie gesagt dieses dieses Wissen dieses dieses dieses da ist es gibt da diese das andere oder das was alles umschließt auch es kann schon echt rettend sein, glaube ich. Ja. Ich glaube, wenn es gar nicht mehr ist, dann ist es ein Leben echt nicht unbedingt sehr fein. Ja, dann erscheint das alles irgendwie, dann erscheint man dem voll ausgeliefert und je mehr man dagegen macht, genau. desto übermächtiger wird es und, und so. Und genau. Das Gefühl von, dass diese Emotion ist einfach eine lebendige Bewegung in Lebendigkeit. Ne? So. Mhm. Und das, dadurch kann das Gefühl von Lebendigkeit einfach in dieser Situation auch sein, statt einfach nur äh, Panik oder nur Schmerz. Hm. Hm. Ich glaube, der Punkt da, dass mich eingeschlossen, früher vor allem, dass man Schmerz nicht möchte, ist natürlich, natürlich aber was Sie da... Ganz spannend finde ich, was, was du mir schon verraten hast, diesen, diesen ähm, Blick auf Schmerz, es ist doch, es ist ja nur Schmerz. Also es hat, es ist jetzt, weil wir machen es ja oft so groß. Ich bin da Profi gewesen, dass ich da auch oft noch das größer mache und fast noch Türme raufbaue auf das Ganze. <lacht> ähm, dass es noch größer erscheint. Aber wenn man dann einmal einen, einen klaren Blick auf das Auto distanze Distanz hat, dann merkt man, es ist nur Schmerz. Mhm. Ja, und das, und das Schmerz ist äh, erstmal einfach eine Bitte um Aufmerksamkeit. Mhm. Bitte achte darauf, ja, so, und ähm, wenn das ignoriert wird, dann wird der Schmerz vielleicht stärker oder so, ja, aber mhm. wenn äh, dieser... Wenn dieser Bitte nachgekommen wird, dann passiert halt einfach was. Da ist die Bitte erfüllt. Und das ist, das kann jetzt in die verschiedensten Richtungen gehen, je nachdem, was es für ein Schmerz ist. Also, wo da schaut der Knochen raus. Oh ja. Vielleicht, ist, vielleicht hat eine gute Idee, mal zum Arzt zu gehen oder so. Ja? Ja. Oder sonst irgendwie das, sich zu, sich Hilfe zu holen, was auch immer. Ja? Aber, aber, wie vorhin gesagt, also, dieses, wenn dann ein Anwalt kommt und die ganze Zeit nur beschreibt, warum dieser Schmerz gerechtfertigt ist und dass das mhm. erst der Anfang von einem, ganz, von einem ganz üblen Schmerz sein wird und was weiß mhm. ich, also, äh, dass man noch gar keine Ahnung hat, wie schlimm alles eigentlich wirklich ist oder sowas. Ja, das mhm. ist dann halt einfach auch was, wo wir, wo wir merken können, ja, dass. Äh, das geht ein bisschen an dem vorbei, was der Schmerz eigentlich will. Hm. Ja, ich wir dieses, dieses grö noch größer machen, dieses äh, reinsteigen, das, weil ich meine, es ist nur Schmerz, dass es auch so betrachtet wird. kann. Das heißt, ich will äh, also, jetzt nicht ich will jetzt nicht sagen, dass Schmerz äh, wurscht ist oder dass das einfach äh, nichts ist. Natürlich ist das was, wenn man es direkt erlebt, aber halt nicht dieses größer machen und diesen kompletten Fokus auf da schmerzt und sonst nichts anderes, sondern dass halt genau diese diese diese Schicht, wie du beschrieben hast, diese, ich glaube, das liebevolle Aufmerksamkeit äh, mit den Worten beschrieben, dass mhm. das auch in da da ist und dass ja. das ähm, dafür sorgt, dass der Schmerz nicht unbedingt noch größer wird, sondern da sein darf, angeschaut mhm. wird, aber dann auch, ähm, auch so sein, sein gelassen werden kann. Ja, um so, Schmerz grundsätzlich scheint mir ist halt einfach eine, eine Phase, weißt du, wo es darum geht, irgendwas möchte wieder in Ordnung kommen, möchte wieder integriert sein. Ja? Mhm. So, ähm, zum Beispiel ein Muskel tut weh, weil er überlastet ist und dann ist er verkrampft und sowas und das wird dann halt spürbar mhm. und dann äh, kann sich der Organismus darum kümmern, was ist eine, äh, Hilfreichere Art sich zu bewegen oder wie kann ich da loslassen oder so. Mhm. Das heißt, Schmerz ist vom, von seinem Sinn her auch eine Bewegung zur Heilung ja? durch die Aufmerksamkeit, die da äh, erbeten wird. Ja? Ist, was ist denn da eigentlich los und dann ist es vielleicht, äh, vielleicht hilft dann Druck, vielleicht hilft dann Wärme, was auch immer und das ist einfach das, das, das, das Gefühl, ja. was hauptsächlich hilft ist, dass der ganze Organismus da ist, um diesen äh, um diesen Muskel zu unterstützen, ja. um ihm die Arbeit zu erleichtern, was auch immer. Und ähm, und das wird halt ein bisschen unübersichtlicher, wenn, wenn wir versuchen, diesen Muskel zu isolieren und den dann zu behandeln oder zu ignorieren oder was auch immer, also dass die, die, diese Integration ins Ganze, dass das eigentlich das ist, was ein Schmerz will, ja. mhm, abgesehen von diesen Schmerzen von, na, wie gesagt, haben wir den Arm gebrochen, jetzt ist vielleicht eine gute Idee, den einfach mal eine Weile ganz in Ruhe zu lassen oder so. Einfach dieses Körperliche. Was braucht der Körper? Ruhe. Ja, oder Bewegung. Oder ruhige Bewegung. Ja, mhm. so. Aber diese Aufmerksamkeit ähm, hilft, dass da die diese körperliche Intelligenz, diese Wachheit im mhm. Organismus eben äh, da sich wieder ähm, ähm, mit dem Schmerz Kontakt aufnehmen kann. Ja. Mhm. Also das Ganze sozusagen, die ganze Lebendigkeit, ähm, kann sich intelligent und einfühlend auf diesen Schmerz auswirken. Ja. Hm. Und da ist oft, äh, kann man so? mhm. was, was halt sehr oft passiert ist, dass wenn es um Schmerzen geht, dass das dass sich dann, dass wir denken, das Denken wir der die Autorität dafür. Ja. Hm. Die Beschreibung vom Denken, die dann irgendwas darüber erzählen von... Ja, reißt sich zusammen, ist doch nicht so wild oder eben, oh Gott, du musst ins Krankenhaus oder äh, irgendwas dazwischen mhm. und das ist auch nicht, nicht verkehrt, äh, das Denken auch zu hören, aber das, das wesentliche Element ist ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist denn eigentlich los mhm. Mhm. und mit dem, mit dem Ansatz Hallo Schmerz sei gegrüßt vielleicht, ich kenne die vielleicht schon ein bisschen, weil ich das schon mal in so erlebt haben, vielleicht Trennungsschmerz, oder sei es wie sei, ähm, und um den dann eigentlich willkommen zu heißen, mit dieser Aufmerksamkeit, und nicht, ähm, jetzt aus dem Leben, was vielleicht jetzt nicht unbedingt super cool ist, die Tür zumachen und sagen, geh weg, oder, oder, oder andere, andere ähm, Muster und Folgen oder Gedanken dieser, diese, diesen Kommentaren, und sagen, hello, Schmerz, du feiner Typ. Schmerz, Schmerz, ja. Um, und vielleicht ist es schon, ist es schon um, ganz hilfreich, um, diese, diese Benennung als Schmerz vielleicht nicht vorwegzunehmen. Ja, vielleicht gibt es eine, eine genauere Beschreibung oder eine, eine um, passendere Beschreibung. Ja. Weil Schmerz ist dann okay, das sollte verschwinden, ja? also das ist einfach, er geht dann mm. halt schnell. Ja? Aber was erlebe ich denn da? Ist das ein Ziehen? Ist das ein Druck? Ja? Mm. Was drückt denn da? Wohin zieht es denn? Ja, so, ähm, so, ähm, In Englisch würde man Sensation sagen, vielleicht gibt es ein Wort für Sensation auf Deutsch. Ja, Empfindungen, oder? Was, das ist eine Empfindung, ja, dass man, was empfinde ich denn dass da man... eigentlich, wirklich? Ja? Der, der war auch nicht schlecht, ob es ein Wort für ein englisches Wort gibt. Natürlich gibt es Übersetzungen, ich weiß es halt nicht. <lacht> das ja. ist eine Empfindung. Ja. Genau, also man also beginnt zu sagen, hey, das ist eine Empfindung, und man gar nicht einmal diese, diese ersten Layer von der, vom Label Schmerz gleich benutzt. Sondern, ja. sagt, hey... Hm, so ein bisschen, weißt du, so, wir haben vorher darüber gesprochen, so Beziehungen, die es schon eine Weile gibt, bekannt. Ja, so, äh, und mm. wo dann, sagen wir, deine, deine Frau, sagt was und du weißt eh schon, was die sagen will. So ungefähr. Ja? Mhm. Oder du hörst halt wirklich zu, was sie jetzt in dem Moment wirklich sagt. Ja? Mhm. Und so kann es mit, mit so einer Empfindung wie Schmerz eben auch sein. Ja? Mhm. Du weißt nicht, was es ist, wenn du es nicht fühlst. Ja? Und wenn du es fühlst, ist es vielleicht lebendiger als, äh, als dein... <lacht> dein äh, Bild davon, ja? als das Etikett von mm. mal wieder dieser Schmerz. Mm. Das brauche ich jetzt ja mal gleich gar nicht, oder so. Ja? Mm. Und dann ist es einfach so, ähm, Kontakt aufnehmen mit dieser Energie in dir, hier zum Beispiel Schulter oder was, ja, und einfach zu äh, so vom Hallo zu, ähm, was darf es denn sein? Welche, welche, äh, was wünschen dir denn, welche Bewegung tut dir gut, was, äh, mhm. was ist die Bitte dabei, ja, also die Aufmerksamkeit dafür, ähm, was geht, äh, was tut sich da ja. und in welche Richtung möchte sich das entwickeln, ja. Schmerz ist wie, wie ein Stau oder so, ja, Energie, Stau. Mhm. Das ist eine, eine Beschreibung davon. Und wie möchte die Energie wieder ins Fließen kommen? Wenn du so Das ist jetzt bei physischen Erlebnenschmerzen, bei physischen Schmerzen und bei jetzt, äh, ja, psychischen Schmerzen oder Empfindungen, was Empfindungen, ja eigentlich der gleiche, eigentlich genau auch gleich. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal Trauer. Ja? Das ist, ja. äh, in gewisser Weise ist da ein Stopp vom Energiefluss, ja, um einen Verlust zu bearbeiten, verarbeiten, ja. Ja, um sich neu zu orientieren, jetzt wo ich das nicht mehr habe. Ja. Mhm. Und sich die Zeit zu nehmen, um das loszulassen, auch wenn es wehtut und auch wenn man sagt, nein, ich will es festhalten. Mhm. Ja. Okay. Ähm, die Zeit kann hilfreich sein, damit die Energie wieder ins Fließen kann, kommen kann ne? mhm. dieser Verlust losgelassen werden kann, das ist Sinn von Trauer und diese Phase zu überspringen und zu sagen, ach ich suche mir jetzt einfach einen neuen Partner oder sowas, das ist oft halt, mhm. ist halt nicht besonders, weil diese nicht losgelassene Trauer, nicht durchgelebte Trauer sich dann halt auf die nächste Beziehung überträgt und das ist auch das worum geht es bei Trauer ja ich, äh, ich äh, möchte mich verabschieden äh, ich möchte das loslassen aber etwas in mir sagt ich kann nicht ohne das äh. mhm. so und äh, das hat einfach Aufmerksamkeit verdient wie sich das halt äh, was das halt braucht mhm. und was halt Oft ist bei solchen mhm. Trennungssachen ist äh, diese liebevolle Aufmerksamkeit, die ich mir von meiner Partnerin erwünscht habe und vielleicht auch äh, immer wieder bekommen habe, ähm, die scheint jetzt nicht da zu sein, wo ich diese Trauer fühle ja, und wo sie nicht da ist. Ja. Ich sage, okay, da geht es jetzt darum. Liebevolle Aufmerksamkeit ist da, wenn äh, ich mich nicht abwende. Was bei mir jetzt so aufpoppt auch, ist das Wort so Freiheit, weil ähm, ich kann mich erinnern, wo ich geglaubt habe, ich möchte frei sein von diesem Schmerz irgendwie, weg von dem, also frei von dem. Dabei ist es ja also ein Approach der gegen unser Leben eigentlich geht, weil im Endeffekt zielt das ja alles irgendwie auch, ab, oder ist es so, dass man, dass es frei wird, dass es sein darf, die Freiheit auch diesen Schmerz zu empfinden, die Freiheit Verlust, äh, diese Empfindungen zu haben, den Verlust, dass der auftauchen darf, die ja. Freiheit, dass das alles so auftauchen darf, wie es gerade auftaucht. Das ist wahre Freiheit und nicht frei sein von ja. Schmerz, weil dann stellt man sich auch gegen die Natürlichkeit des Lebens, weil wir Baby, das Frau Baby gesprochen die haben an einem Tag alle möglichen Empfindungen, äh, minutenweise vielleicht Wechsel, ja. und es taucht alles frei auf. Und der ja. Baby sagt nicht, so, ich will jetzt frei sein von äh, Schmerz. Ja. Das habe ich Baby noch nicht sagen können. Mhm. Sondern ähm, statt diesem Frei von ist es dann Frei mit dem was du erlebt, wird frei in diesem Erleben, ja. das taucht frei auf äh, und weil es frei auftauchen darf, ähm, sortiert es sich auch sehr schnell. Es ist einfach mehr ein, ein Fluss durch dieses, durch das, ähm, ich will das jetzt nicht haben, was ich erlebe, dadurch wird es halt eher mal gestaut, ja. Dann panzern wir uns dagegen und mhm. Und dann hängt das halt länger drin, als, als wie bei so einem Baby, wo es halt durchfließt. Und als nächstes ist es wieder Freude und dann ist es Panik und dann ist es Müdigkeit. Aber auch bei, bei den, wenn wir vorher über Berufliches angesprochen haben, auch da, vielleicht man glaubt, man möchte frei sein von der Langeweile beim Job, frei sein von diesem Muster und frei von dem. Aber das ist genau das Gleiche auch. Frei, dass alles auftauchen darf jedes mal anschauen was macht es in mir was kommt da hoch und und eigentlich diese diese freiheit für sich selber erlebt erlebt ja. Ja. und äh, auch eine aufmerksamkeit für das ähm, wodurch sich äh, wie es zu diesem gefühl von unfreiheit kommt ja, und das ist eben von ähm, da ist ein Ideal, wie es sein sollte. Und wenn das erfüllt wäre, wäre ich frei. Und jetzt muss nur noch die Wirklichkeit sich ändern. Also in gewisser Weise ist das dann halt so eine, so eine Abhängigkeit von dem Ideal statt Freiheit. Dass die Freiheit jetzt, die, die dann schon dafür sorgt, dass sich das sinnvoll sortiert. Und das heißt, das ist nochmal was anderes, als sich mit den Umständen abfinden, ja, ist halt einfach so, damit muss ich leben. Ja. So eben wie wir über, über körperlichen Schmerz gesagt haben, ähm, da gibt es schon Sachen, die das unterstützen, den, äh, dass sich der Schmerz löst. Ja. Es kann Bewegung sein, es kann Ruhe sein, es kann Massage sein, das kann Magnesium sein, was auch immer. Ja. Hm. Was hilft da? Und ähm, wie ist es denn zu diesem, äh, wodurch entsteht der Schmerz zum Beispiel? Solche, solche Sachen, ne? Also es ist nicht einfach sich mit allem nur abfinden, aber, aber wenn ich mir die Erlaubnis verweigere, das zu erleben, was ich gerade erlebe, dann habe ich einfach keine klare Orientierung. Ja? Dann muss ich immer auf irgendwelche Rezepte zurückgreifen und auf irgendwelche äh, scheinbaren Tools oder sowas weil einfach die mhm. Intuition vom Organismus verloren geht, nicht, nicht zum Einsatz kommt, nicht fühlbar ist, wenn ich nicht erlaube, wenn ich nicht die Freiheit habe, zu erleben, was ich erlebe. Mhm. Da gibt es automatisch eine Spaltung zwischen mir, äh, wie ich erlebe, und dem Soll, wie, es, äh, wie ich sein sollte oder wie das Erleben sein sollte. Und in dieser Spaltung mhm. äh, geht die Intuition verloren. Das Erleben als Ganzes dadurch entsteht, dadurch kommt die Intelligenz vom Ganzen zum Einsatz. Hast du? Und zum Beispiel ein Impuls, welche Bewegung tut jetzt gut, oder? ohne dass du ähm, aus deinem Wissen abrufst, ah ja, da habe ich doch mal in einem Buch dir oder im Internet diese Übung gesehen oder sowas, die mache ich jetzt, 2, 3, 4, 5, sondern einfach, wenn du äh, das erlaubst. Merkst du vielleicht, wie der Körper einfach anfängt, sich von selbst zu bewegen? Ja? Es ist ganz lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ich habe mit meinem Rücken ein bisschen Sinkereien gehabt und dann habe ich jetzt auch Physiotherapie, ein paar Übungen und schnell unterstützen lassen. Und dann bin ich im Strand gegangen, aber will halt was gemacht und dann irgendwie habe ich meinen Körper so bewegen, mal wie er wie sich gerade bewegen wollte. Also, einfach ganz, ganz, ähm, so. Und das habe ich gemerkt, so, das hat einfach gut getan. Keine Ahnung, da was ich gemacht habe. Ja. Aber mein Leben war, hey, das fühlt sich gut an. Und lustigerweise, ja. am nächsten Tag habe ich dann, ähm, einen Physiotherapeuten oder so getroffen vom Strand auch. Und der hat dann eigentlich gesagt, er hat mir das von sich aus noch als Tipp mitgegeben. Diese natürliche Bewegung, die ich am Vortag, äh, einfach gemacht habe, weil es ja. angenehm war. Ja. Genau, das meine ich. Da ist, da ist wenn, wenn die Aufmerksamkeit wirklich beim Erleben ist, dann kommt da eine Intelligenz ins Spiel, die einfach im Denken nicht so ist. Ja. Also einfach spezialisiert auf was anderes, nämlich auf Rezepte, Vorgehensweisen und was verloren geht, ist dieses natürliche Gefühl vom Organismus, was ist eine schöne Bewegung. Und dann können wir versuchen, die unnatürlichen, mechanischen Bewegungen, die die Schmerzen verursacht haben, mit mechanischen Übungen wieder wegzukriegen. Das kann auch ein bisschen helfen, weil die halt gegensteuern, aber dadurch kommt nicht unbedingt das Gefühl von, äh, von der Körper bewegt sich intelligent und mhm. dadurch geschmeidig. Mhm. Also, dass es zu äh, richtigen Schmerzen kommt, ist ja oft einfach dadurch, dass wir halt unaufmerksam waren, mit was echt anderem beschäftigt waren, als wie sitzen wir, wie gehen wir, wie äh, liegen wir. Ja. Ja, absolut, ja. Und in meinem Fall zum Beispiel, finde ich es ja ganz spannend, weil du, also, weil ich finde es spannend so, weil <lacht> ähm, das bei mir ja auch so gesehen wird, die Empfindung die ich gerade in meinem Rücken habe, ist, ähm, weil ich da längere Zeit einfach keine Aufmerksamkeit meinem Körper geschenkt habe oder meiner, meiner Haltung und so weiter. Das ist eigentlich auch wieder ein gutes Beispiel, das, was wir ja auch geredet haben. Ja. Weil einfach ich den, dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Mhm. Und jetzt ist die Empfindung da und jetzt bin ich aber zum ersten Mal so, dass ich sage, ich, es ist gut, dass das auch passiert, weil wenn ich Sport machen möchte und gesund bleiben möchte, dann muss ich mir um das kümmern. Sonst wird es nicht äh, funktionieren. Hm. Ja. Also, das Fazit ist immer wieder irgendwie äh, da zu sein, wo du gerade bist. Das ist eine gute Idee. Hm. Absolut. Absolut. Und das Spannende ist ja auch, ich merke beim ein gerade Fahrradunfall ist zu viel gesagt, aber ich bin im Dunkeln, wollte ich links abwägen, habe eine Bordsteinkante übersehen vor Jahren, wir hätten vergessen. Und eigentlich hätte ich mich dann komplett zerlegen müssen. Und es war keine Zeit zum Denken. Ich bin irgendwie, oder irgendwie hat der Organismus von natürlicher Weise das Richtige gemacht, ist auch übers Fahrrad drüber gesprungen, im Fallen, ich bin auf meine Füßen gelandet. Ein Kollege hat nachher gesagt, das war ein fehlender Matrix, Spaß. weil einfach das so, das war nicht möglich eigentlich. Und ich sage mir, ist auch in, in so Situationen, wo es dann irgendwie Notsituation ist, ist meistens sehr viel Friede, Ruhe und wenig Denken da. Mhm. Ja. Das heißt, es gibt ja auch, wenn man allein diese Geschichte das erlebt hat, auch wenn man es jetzt nicht dran glaubt, es gibt da irgendeine liebevolle Aufmerksamkeit, die uns irgendwie auch, die einfach da ist. Mhm. Ja. Es braucht nicht jede Aussage viele Worte nachher. <lacht> <lacht> ja, es gibt eine liebevolle Aufmerksamkeit, die einfach da ist ja. und die ist, ähm, die ist ähm, sehr ähm, verbunden mit körperlicher Präsenz. Und körperliche Präsenz ist einfach auch die Aufmerksamkeit für diesen Moment und das Zusammenspiel von Organismus und Umgebung. Und das, da, da scheinen mir verzichten viele Menschen sehr viel darauf zugunsten vom Denken, wodurch sich der, der Moment dann nicht besonders lebendig anfühlt wodurch das Denken sagt, okay, das ist jetzt kein besonders interessanter Moment, ich denke mal lieber irgendwas nach. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine der stärksten Gewohnheiten, die, die viele Menschen so haben, es permanent auf das Erleben im Hintergrund zu haben und die Aufmerksamkeit, halb Halbaufmerksamkeit im Denken zu haben. Halbe Aufmerksamkeit, weil einfach in zwei Minuten wissen sie eh nicht mehr, was sie gedacht haben. Mhm. Das läuft so dahin und es ist einfach so ein Murmel, wo einfach die Aufmerksamkeit diffus wird. Ja. Mhm. Diffus, konfus, einfach gespalten halt. Unklar. Mhm. Und, und körperlich präsent zu sein, in dem Moment zu sein, das bringt dann einfach Klarheit mhm. und das, das bringt eine, eine körperliche Klarheit. Was ist eine, mhm. was ist eine? Wie bewegt sich der Körper sinnvoll? Und dadurch kommt halt zum Beispiel mhm. so ultraschnelle Reaktionen, wie du es jetzt beschrieben hast. Mhm. Einfach wo, wo wir merken, der Körper weiß so viel mehr. Was, was gut ist, als das Denken. Mhm. Und das Denken hat natürlich auch seinen Wert, weil einfach ähm, Planung und so, die Sachen, das ist ja klar, aber eben nicht für alles. Also in vielen Situationen ja. braucht es nicht viel Denken. Mhm. Absolut, ja, absolut. Und alleine jetzt, so über das zu reden und da mit dir zu reden, mehr gibt zum Beispiel ist auch ist eine, eine eine Lebendigkeit spürbar, die Lust auf das hat, Lust auf Lust auf hat, lebendig zu sein. Ja. Das ist also das, das ist auch absolut spürbar. Das ist gleich wie wenn man, wenn man mit Menschen in einer Kultur lebt, in einem Umfeld ist, wo das einfach äh, ja, gelebt wird oder sein darf. Ja. Das ist so direkt spürbar. Das ist immer so faszinierend finde, das braucht dann kein Training oder keine Zeit oder keine, jetzt mache ich das sieben Tage lang, zwei Stunden, oder mache ich das, was immer das dann sein soll. das ist wirklich so direkt erlebbar, spürbar. Das macht was. Es ist ja, das Aufmerksamkeit schenken, das ist ein Geschenk mhm. für einen selber eben auch. Das ist, was das Leben reich und interessant mhm. macht und sinnvoll macht. Mhm. Mhm. Hm. Na, das äh, kann ich nur bestätigen. <lacht> Schön, Dietmar. Echt schön. Ich weiß nicht, mehr, wie lange wir schon miteinander quasseln. Eineinhalb Stunden. <lacht> Echt schön. Ah.